Willkommen auf der Märcheninsel bei eurer Marmeladenoma und Enkel Janik. Auf vielen Wunsch lese ich euch jetzt vor, was und wie ich esse. Es war gewünscht, ein paar Mal schon. Also, so esse, ernähre ich mich. Morgens etwa 6 oder 7 Uhr trinke ich mit großem Genuss eine Tasse Kaffee und ein Glas kaltes Wasser. Um 10 Uhr Frühstück, ein Butterbrot mit Schnittlauch, 1 bis 2 Tomaten mit Schnittlauch, Petersilie, Lebstöckel, Kapuzinerkresse, Salz und Pfeffer. Mittagessen, ein Stück Obst oder eine Tomate oder eine Gurke. 15 Uhr eine Tasse Kaffee, eine Salzbretzel oder ein Croissant, hm, das schmeckt mir auch sehr gut, eine Tomate, 19 Uhr Abendessen, da koche ich mir was, Kartoffeln oder Nudeln oder Reis. Mache mir eine schöne Soße ohne Fleisch, mit Zwiebeln und viel Gewürzen. Gemüse, Salat. Brot, Milch, Wasser. Masthef-Lebensmittel sind Brot, Gemüse, Salate, Kartoffeln, Milch, Kräuter, Wein, Wasser, Reis. Wenn es dunkel wird, sitze ich auf dem Balkon, den habe ich Gott sei Dank, genieße die Stille, keine Autos, kein Baulärm, keine laute, ungeliebte Musik ringsumher, trinke mein Viertel Rotwein, trocken, eine Kerze brennt, ich lasse meine Seele baumeln. Dann aber schreibe ich Fehnbriefe bis mindestens 24 Uhr. Auch da brennt eine Kerze für alle, die es brauchen, dass man intensiv an sie denkt. Da ich jeden Tag Gemüse, Kartoffeln und so weiter esse, bleiben Reste. Ich nehme diese Reste von zwei Tagen, drehe sie durch eine Maschine, dazu Kräuter, ein Ei, ein altes Brötchen und mit diesem Teig aber ich es da weiter, bereite ich kleine Küchle zu, die ich in Sonnenblumenöl ausbrate. Dazu gibt es Salat halbe Liter Wasser am Tag ist Pflicht. Jetzt kommt er noch. Mhm. bin ich ein bisschen gekommen. Einmal im Monat kommt abends meine Halma-Freundin. Sie kommt mit einem Riesenkorb Blumen, Kräutern aus ihrem Garten, naturbelassen. Drei kleinen Geschenken. Wir trinken Kaffee, Tee, essen Brötchen, ihre vielen Kräuter. Tomaten auch von ihrem Garten. Dann spielen wir bis 24 Uhr Halma. Wir lachen viel, blödeln, sind wie junge Mädchen. Sie ist 52, ich 85. Dann gibt es auch mal ausnahmsweise Ch Chips, <lacht> Erdnüsse. Wir spielen 20 Spiele, insgesamt im Monat. Der Gewinner bekommt einen Preis. Ich bekomme eine Flasche Rotheim trocken, sie bekommt eine riesen Dose Gummibärle. Drei Tage im Monat bin ich bei meinem zweiten Sohn, der Heilpraktiker ist. Er behandelt, er behandelt mich intensiv. Ich werde bekocht, verwöhnt, darf nichts arbeiten und ich bekomme köstlichen Espresso jeden Tag. Ich habe nämlich keine Espresso-Maschine. Natürlich gibt es auch immer wieder Gäste hier bei mir. Da koche ich dann eben anders. Moment, wo war ich jetzt noch? ein bisschen durcheinander, entschuldigt meine eigene Schrift ist sehr schlimm, <lacht> so, da koche ich eben anders, ja. Einmal im Monat kommt meine Enkelin und ihre drei Kinder, die wollen immer Kartoffelsuppe, Wienerle, Laugenbrezeln und Kuchen. Ein andermal im Monat kommt meine große Enkelin, mit ihren zwei Kindern meistens zu Kuchen oder Brezeln. Aber wenn ich Kartoffelsuppe habe, sind sie auch glücklich. Einmal im Monat kommt mein Mineralienfreund, isst am liebsten Fleischsuppe, Kartoffelsuppe, Kartoffelsalat. Das sind so die, die ständigen Gäste, die ich immer einkalkuliere. Im Winter ist mein Speiseplan allerdings verändert, aber das erzähle ich im Herbst, so es euch gefallen hat und ihr es hören wollt. Lasst mich das bitte wissen. So, nun sage ich Ade, eure Marmeladenoma und Enkel Janik.